Hallo, heute mal ein Video zum Mitdenken und mal wieder von der Handkamera, weil anders geht es nicht aufzunehmen. Gut, heute haben wir mal ein schönes Video, ne? da könnt ihr mal mitdenken. Ich hatte nämlich ein Problem und schauen wir mal, ob ihr, jetzt richtig mal die Kamera kurz aus, ich glaube, so ein bisschen weiter rüber wäre schön, wenn ihr vielleicht auch auf die Lösung gekommen wärt, dann könnt ihr euch glücklich schätzen. Da seid ihr nämlich ganz gut. Also, ich dachte, ich wäre gut, aber ich bin schier verzweifelt. Ja, also auf diesem System existiert ein Fehler, ne? der ist mir wirklich im realen Leben passiert und ich konnte den erst nicht aufgreifen und ich werde euch dann bitten, zum Ende des Videos mal nachzudenken, ob ihr den Fehler jetzt findet. Ja, es ist, existiert ein Fehler, der ist plötzlich aufgetreten, wahrscheinlich, weil ich mehrere Betriebssysteme drauf habe und da hat sich ein, ja, ein wenig was geändert. Aber was hat sich denn geändert? Gut, ich habe gebootet, wie jeden Tag, wie immer. Was passiert? Ich gebe mein ganz normales Passwort ein, wie immer. Ich boote, ich gebe mein Passwort ein, stelle fest, ich werde zurückgeworfen in den Login-Screen. Ja? Immer wieder zurückgeworfen. Das Passwort, das ich eingebe, ist übrigens das Richtige. Ja. Ja? Ist nicht das Falsche. So, ich komme also mit meinem Passwort nicht mehr rein. Jetzt überlege ich, habe ich versehentlich mein Passwort verstellt? Würdet ihr vielleicht auch machen. Also ihr denkt immer mit, was hättet ihr an meiner Stelle getan. Und wir schauen mal, ob ihr auch auf die Lösung gekommen wärt. Also ich habe neu gestartet. Meine Überlegung war, irgendwas stimmt jetzt an dem Passwort nicht. Beim Booten Shift drücken oder ihr habt vielleicht sowieso mehrere Betriebssysteme auf dem PC, so wie ich. Dann kommt ihr sowieso ins Grab-Menü. In den erweiterten Optionen, das ist für mich nichts Neues, gibt es den Wiederherstellungsmodus. Den Wiederherstellungsmodus. Von dort aus kommt man auf die Root-Kommandozeile. Das war mir wichtig. Ich wollte jetzt das Passwort ändern. Gut. Das Passwort ändern, von dem ich geglaubt habe, es wäre falsch. War es auch gar nicht. Was an dem System falsch war, das müsst ihr dann vielleicht mal rauskriegen. Wie gesagt, zum Ende des Videos werde ich euch mal bitten zu stoppen, ob ihr drauf gekommen wärt. Zur Root-Befehlszeile wechseln. Ist jetzt alles noch in Ordnung. Gut, für den Root habe ich schon ein Passwort festgelegt. Ne? Standardmäßig, wenn nicht, solltet ihr das mal tun, dass der Root ein Passwort hat. Gut, jetzt bin ich Root. Wunderbar. Ich mache mal clear, damit ihr das besser seht. Root. Na, gut. Ich weiß, außerdem, ich weiß außerdem, dass ich jetzt nicht schreiben kann auf die Festplatte, weil die schreibgeschützt ist. Ne? Was macht man? Moment. minus O. Mount Komma RW Wurzelverzeichnis. Zack, ich habe das Wurzelverzeichnis Schreib- und Lesegeschütz eingehängt. Hm? Damit ich überhaupt das Passwort ändern kann, muss ich ja schreiben können auf die Platte. Bis jetzt äh, sehe ich noch keinen Fehler. Ne? Kein Fehler? Gut, <lacht> also Passwd, der so, dachte ich, gebe ich mal schnell neues Passwort ein, so, nochmal, jetzt ist gut, gut, ne? Passwort erfolgreich gleich geändert, wunderbar, jetzt kann ich mich ja wieder einloggen, das Passwort stimmt ja, Und vielleicht auch Sync eingeben, Sync, damit das auch die Festplatte. also bis jetzt sehe ich noch keinen, keinen Fehler, so, ne? Resume, Startvorgang normal fortsetzen, so dachte ich, jetzt kann ich ja wieder mich einloggen, dachte ich so. Hab ich so gedacht. Ne? Dann muss man einen Moment warten, bis das wieder ganz normal bootet. Ne? Ja, schon irgendwie Fehler entdeckt. Nee. Gut. Ubuntu, ne? Ubuntu wieder starten, nicht die erweiterten Optionen, damit man ganz normal bootet. Ne? Ganz wunderbar. Boote ich mal so. Wenn das jetzt so ein bisschen rein, Raum zoomt, das liegt an meiner Kamera, die versucht hier scharf zu stellen, während sich das Bild ständig ändert, ist aber vollkommen normal, nicht dran stören gut also er bootet jetzt ganz normal ja ich komme wieder auf den login screen ich glaube das wird dann wieder scharf ja gut so ja wunderbar denke ich jetzt ist das problem gelöst jetzt das passwort habe ich ja jetzt wieder, ne? kann ich mir rein, enter und nix <lacht> da stand ich erstmal doof da, ne? da habe ich erstmal so geguckt äh, Ja. Was weißt du, jetzt geht's los? Dachte ich, ne? vielleicht ja, Ubuntu 13.10 ist ja noch gerade eben raus. Vielleicht hat es irgendeinen Bug oder... Mm, ah. Naja, jetzt weiß ich folgendes, ne? jetzt weiß ich folgendes, ich fliege immer wieder raus. Wenn man einen neuen Benutzer anlegt, dann hat man ein ganz sauberes Profil. Also dachte ich mir, dann bootst du halt mal neu, ne? legst einen neuen Benutzer an und dann wird alles gut. Ne? Vielleicht ist ja irgendwas verbastelt. Ne? Man hat hier irgendwie... Irgendwas mit Kompis. Ne? Du hast da mit Würfel rumgespielt im letzten Video und mit der onboard tastatur Also nochmal den Weg, nochmal den Wiederherstellungsmodus. Nochmal An ne? Anders komme ich ja da gar nicht hin. Ich bin ja Ruth. noch Nochmal den... Ja, ich muss ja nochmal die, die Festplatte einhängen, ne, damit man überhaupt schreiben kann, damit man einen neuen Benutzer anlegen kann. So ist mein Gedankengang. Hättet ihr vielleicht auch so gemacht. Ne? Gut. Wie gesagt, mit Denken. Gut, ne, gut, wunderbar, wieder gut, Passwort eingeben. Jetzt spätestens sollte er eins haben, clear. So, gut, bin ich, ne, gut, wieder. Und jetzt mache ich add user. Nein, kann ich ja gar nicht, ich muss ja erstmal wieder mounten. Ne, mount. Minus, O. Oh, was, was, was könnte, was könnte sein? Ne? Ich muss ja selber auch nachdenken. Ich hatte genau diesen Fehler und bin genau diese, diese Sachen durchgegangen. Remount, ja, Komma, RW, heute hm. verzeichnet, ne? Wunderbar. Add user trr. So, also ich lege jetzt einen neuen User an, damit der neue User ein frisches COMPIS profil hat, wie auch immer, von dem ich vermute, dass der Grafik, dass da irgendwas verstellt ist im Benutzerprofil von Surrender. Also genau. hm, hm, hm. Passwort eingeben, nochmal, jawohl. So, vollständiger Name ist egal. Ne? Sind alle korrekt. So, jetzt meinetwegen wieder Sync, ne? damit alles schön auf der Festplatte drauf ist. Wunderbar. Reboot. Ne? So. Starten wir mal. Mm -hmm. So. so. Äh, jetzt bin ich also der Meinung, ich habe jetzt einen neuen User angelegt. Ja? Neuer User ist angelegt. Und der hat ja jetzt ein ganz frisches Profil. Ne? Der hat also kein verbasteltes Compis und keine onboard Bildschirmtastatur. Mit dem müsste ich doch jetzt reinkommen. Der ist doch frisch und nagelneu angelegt. Ne? Also wenn es jetzt ein bisschen zoomt, wie gesagt, mein Auto zoomt an der Kamera versucht jetzt mal. Ne? Ihr könnt ja zwischendurch schon mal mitdenken. Ne? Hättet hätt ihr vielleicht auch gemacht. Ne? Also wenn ich schon nicht als Benutzer der runner reinkomme, ne? dann muss ich mir einen neuen Benutzer anlegen, damit ich an meine eigenen Dateien wieder reinkomme, in meinem Home-Verzeichnis. Der Gast kann das ja nicht. Ne? Gut, käme ich jetzt vielleicht über die Root-Zeile ran, aber ich will ja vom grafischen Display mal zum Beispiel an meine gespeicherten Videos drankommen, Na gut, also jetzt andere Benutzer TRR, ne? Passwort habe ich gerade eben festgelegt, das kenne ich, ne? das kenne ich wunderbar, Enter. So, nix, <lacht> da habe ich erstmal sparsam geguckt, nix, ich kam auch mit einem frisch nagelneu angelegten User nicht dahin und habe erstmal so geguckt wie ihr jetzt wahrscheinlich. Was hatte ich jetzt bloß verkehrt gemacht? Gastzugang habe ich dann mal probiert. Ne? Gut, was bleibt mir alles übrig? Ne? Gastzugang anmelden. Äh, Gastzugang, ja, ich auch wieder rausfliegen, dachte ich. Ne? Was sollte anders passieren als wie bei den anderen. Der Gast kann ja noch viel weniger als äh, The Rackrunner und TRR, der frisch angelegt ist. Ne? Der Gast wird ja auch frisch hoch. Der Gast ist da. Nee, hallo, der Gast ist da. Der, was ist das denn? Wieso komme ich als Gast rein? Ja, als Gast komme ich rein. Aber nicht mit meinem Benutzernamen. Ne? Obwohl der Gast, ja, ne, der wird ja auch frisch angelegt. also ein neuer Benutzer. Der Gast darf ja eigentlich noch viel weniger. Und deshalb habe ich so sparsam geguckt wie hier. Ne? Der weiß ich jetzt los. Ne? Gut, gut. Na ja. Rechner, mal geguckt. Der ja, Home, schön. Benutzer, The Reconner. ne? Ja, es gibt nur The Reconner. Ne? Gibt nur? Gibt nur? nur, nur wo ist ein TRR? <lacht> TRR ist nicht da. Okay, gibt gibt's gut. komme ich nicht rein, ich bin ja nur ein Gast. Ja, komme ich doch rein. Wieso kommt der Gast, der Gast an meine Dateien? Und TRR es gar nicht. Ich denke, gibt's doch gar nicht. Gibt's gar nicht. Neuschaden, noch mal Hut rein, da ein bisschen Ordnung schaffen hier. Das gibt's doch gar nicht. Einer vielleicht schon mal eine Lösung, was es sein könnte. Warum gibt es denn TR zum Beispiel nicht? Haben wir doch gerade neu angelegt. Ne? Da gucken wir mal. Er weiter da gucken wir mal als Hut, ein bisschen wachsen hier, da ja, geht's doch alles. Na gut. Mountain brauche ich jetzt nicht, denke ich mal. Weil ich will ja nichts verändern, ich will nur gucken. Ne? Ich, ich will jetzt mal gucken als Hut, ne? der alles darf ins Home-Verzeichnis. Wo ist mein Benutzer her? Wo ist denn der? Hut. Gut. Gut. Wieder da reinloggen. Machen wir da Clear, damit ihr das seht. Also es Clear hat clear, nichts tut. Gut. Der Hut darf alles. Der müsste jetzt alles sehen. Ich gehe ins Benutzerverzeichnis Home. Home. Ne? Home bitte. ich dann. LS. Ne? Auflisten. Und da gibt es nur TRR, da gibt es Rackrunner nicht. <lacht> ich denke, ja, ja, ja, Jetzt bin ich aber ganz schön irgendwie durcheinander irgendwo. Hat jetzt jemand endlich mal eine Lösung? Wie kann es sein? Hm? Wie kann es sein? Jetzt? Ach, das mal. Äh, Gut, ich muss jetzt wieder mounten. Und äh, ihr könnt jetzt schon mal nachdenken. Ich, ich sag gleich, ich stopp gleich das Video. Ne? So, Mount. Das Problem hatte ich gestern, ich musste das lösen, Mensch. Sag doch mal, wie jetzt geht jetzt. RW. So, so wieder eingehängt so, dass ich schreiben kann. Ne? Das ist nur Schreibleser. RM Remove, ne? ihr müsst gleich selber denken. Ja, minus Rekursiv, das Home-Verzeichnis löschen. Ho, ho, ho. Äh.. Home löschen, ne? So, das komplette Home-Verzeichnis gelöscht, ne? Tutti komplette weg. Ne? Ist ja sowieso also kein Darekran da drin, scheinbar. Den, den nur der Gast sieht. Ne? Also, Habt ihr jetzt endlich gelöst, ne? Denkt selber. So, äh, nochmal CD-Home, ne? Gibt's nicht, ne? Wunderbar, wollte ich ja, ne? Es gibt dieses Home-Verzeichnis nicht, ne? Und den und mal den Teller, User, TR, den löschen wir mal, ja. So, den User, TR, habe ich auch gelöscht. So, es dürfte jetzt doch eigentlich theoretisch das Verzeichnis Will Runner nicht geben und den Benutzer, TR auch nicht. Ja, sehen vielleicht so. Ja. Aber was ist denn jetzt wirklich hier los? Hat einer die Lösung Gut. Und so, start nochmal. Fortsetzen. Ja. Ihr müsst selber, ja, ihr könnt jetzt das Video an der Stelle schon mal stoppen. Ich musste das Problem lösen, Mensch. Stoppt jetzt einmal mal das Video. Ihr stoppt jetzt das Video und löst das Problem. Ja? Also ganz normal Ubuntu. Hm. Was passiert jetzt? Ne? Also THR haben wir gelöscht, den User gibt es nicht mehr, alles klar. Den Ordner TRR gibt es auch nicht mehr. Der Rekranner konnte der Root nicht sehen. Ja. Unser Rekranner kommt nicht rein, obwohl das Passwort richtig ist. Aber der Gast kann The Rekranner sehen, aber dafür konnte er vorher TRR nicht sehen. Ja. Also gucken wir nochmal. Also, was haben wir denn? Wir haben immer noch den gleichen Käse wie vorher. Ne? So, so wie das Video angefangen ist. Oder? ich gebe Passwort das richtige Passwort. Ne? Das ist nicht das Verkehrte. Nicht, dass er meint. Hm? Nix. Ne? Gast, Gast, Gast. Anmelden braucht ja kein Passwort. Nein, der kommt rein. Der kommt rein. Der Gast kommt rein. Was sieht der Gast? <lacht> ja, das, was wir vorher auch gesehen haben: ne? das Benutzerverzeichnis von The Rec obwohl das Home-Verzeichnis gelöscht worden ist. Hä? Glaubt er nicht? <lacht> der dürfte eigentlich gar nichts. Der Gast ist, wie äh, Gast ist der Gast? Ein Rechner. Home-Verzeichnis von The Rec Runner, Bruder. <lacht> ist da. <lacht> ist, ist da. Gut, äh, an der Stelle war ich jetzt Verzweiflung, zur ja, Verzweiflung Der Hut, der alles darf, sieht dieses Verzeichnis nicht. Der Gast, der da gar nicht rein dürfte, sieht es. Direkt an dem das Verzeichnis gehört, kommt erst gar nicht rein. Was ist denn jetzt zum Beispiel? Ihr könnt ja auch noch weiter... Terminal. Der Gast kann ja auch ein Terminal größer. Ihr könnt jetzt nachdenken. Ihr könnt das Video auch stoppen. Was ist hier los? Ich muss das gestern lösen. Das war kein Mitsitz das Problem lösen so ja was ist denn nun? also CD Punkt, Punkt ne? gut, der Gast ist in Wirklichkeit ja gar nicht im Homeverzeichnis ne? der Gast lebt ja im Temp-Verzeichnis. Ne? könnt ihr schon mal Punkt der Gast wird ja nur temporär ne? CD Home L.S kann da gibt es ne? wunderbar. Wunderbar. Ja. wunderbar gut was ist jetzt wenn ich jetzt zum beispiel steuerung alt f2 drücke? komme ich auf eine Konsole, also ich bin jetzt kurz vor der lösung ne? also ihr könnt das video schon mal äh, stoppen gut ich, jetzt habe ich mich mal als gast eingeloggt von daraus auf die konsole mit dem sein passwort das ich nie anders eingegeben habe komm jetzt rein ja, aber nur hier als Gast von dessen Konsole. Jetzt verstellt sich mal wieder mein Display. Ist egal. Ja, ich bin so weg gerade. Wunderbar. So ja, und was ist mit dem? Ja, der sieht jetzt seine Dateien, aber nur wenn er als Gast reingeht und von da aus mit Steuerung ALT also F2 das aufruft. Also stoppt mal das Video her. Ne? Ja, gut, oder gebe ich noch einen Tipp, oder gebe, gebe ich keine Tipp Steuerung Alt F7, kommt mal wieder raus, ne? normalerweise wurde Exit erstmal hier raus. alt, F7, da. ich bin der Gast, ne? Ich bin der Gast. Schauen wir uns zum Beispiel mal, schauen wir uns zum Beispiel mal, ne? also der kann da wunderbar an. Gehen wir mal auf Disk, zum Beispiel, Disk, Laufwerke. Ja, irgendwann ist doch da falsch, ne? Laufwerke. Gut, einen Hinweis gebe ich noch. Ja, da müsst ihr wirklich selber stoppen. Da müsst ihr das Video stoppen, wenn ihr selber drauf kommt. Ich bin ja auch selbst drauf gekommen. Gut, die Partition. Es gibt ja mehrere Betriebssysteme auf der Partition. Wunderbar. Und ich bin hier. Ja, wo sind wir denn hier? Partition 4 hätten wir da zum Beispiel. Das ist die Dateisystemwurzel. Ne? Unser Root. Ne? Den haben wir immer von der Kommandozeile, von der Reparaturkonsole eingehängt. Das ist auch Partition 2. Aber auf Partition 4 ist das Home-Verzeichnis. Ja. Wer vielleicht die Datei f fstab kennt, ne, der weiß, man kann also die Dateisystemwurzeln, alle Dateien, ja, ich sag mal, die die Programme benötigen, da positionieren und das Home-Verzeichnis dauert. Ne? Ja, gut, gut, ja. Wollen wir schon mal ein bisschen was verraten? Nee, wollen, ja, gut, gut, gut, also. Erste Teil der Lösung, dass ich ständig The Rec Runner hm, gesehen habe und nicht gesehen Gut, der Root hat The Rec Runner nie gesehen, wenn ich ganz normal in der Wiederherstellungskonsole war. Gut, da habe ich nämlich nur die Dateisystemwurzel eingehängt. Konnte ich also das Home-Verzeichnis von The Rec Runner gar nicht sehen. War in dem Moment mir aber gar nicht so aufgegangen. Gut, boote ich normal, dann wird die Dateisystemwurzel eingehängt. F-Stub wird abgearbeitet, ab ab die Partition 2 wird eingehängt in Home, ja. dann ist das Verzeichnis Rackrunner da, ja. aber zum Beispiel nicht das Verzeichnis von TRR, denn das habe ich ja hier installiert ne, in der Dateisystemwurzel, ne, also auf der ersten Partition ne, habe ich den benutzer TRR angelegt und dessen Home-Verzeichnis war die ganze Zeit nur auf der Partition. Habe ich dann neu gestartet, wird das hier eingehängt. Gut, und das Home-Verzeichnis kommt zum Zuge, da ist nur The Rec Runner drauf. Gut, deshalb konnte der Hut, wenn er von der Wiederherstellungskonsole gebootet hat, nie The Rec Runners Home-Verzeichnis sehen. Denn das habe ich nie mit Mount, Remount eingehängt. Gut, und andererseits, wenn ich ganz normal gebootet habe, konnte ich hier zum Beispiel als Gast nie das Verzeichnis von TR sind, denn das war noch auf dieser Partition. Gut, das ist der erste Teil der Lesung. War ja Warum kommt The Rackrunner nicht rein? Hm. Das ist ein tatsächlicher Fehler, den habe ich jetzt mal wiederhergestellt. Und wie behebt man das? Also, irgendwann irgendwann kam ich dann auf die Idee, nochmal Steuerung Alt F2. Jetzt gucke ich doch mal, äh, als Rot. Rot. Von hier aus als Rot. Ja? Von hier aus als Rot. Als Gast eingeloggt, dann über die Konsole hier. Jetzt bin ich root, ne? der Chef vom PC. Was ist jetzt mit home? CD-Home. Ja, CD-Home, muss ich natürlich sagen. LS. Und da sehe ich Säurekranne. Jetzt sieht der root plötzlich Säurekranne. Warum? Gut, als Gast eingeloggt heißt, ich bin ganz normal gebootet. Mit der gebooteten F-Stab. Dadurch wurde das Home-Verzeichnis so richtig eingehängt, wo auch der Unterordner von The Rackrunner ist und deshalb als Gast konnte ich rein konnte über die Konsole darauf zugreifen und der Root sieht jetzt natürlich das eigentliche Home Verzeichnis mit Rackrunner gut aber warum kam The Rackrunner nicht rein Das ist. Ähm jetzt kommt die Lösung also Vorsicht ne? also wer jetzt äh, selber noch haben will muss jetzt warten der muss jetzt erstmal kurz stoppen das Video ne? Ne? gut ich mache jetzt, Aber also geht's, äh, geht's äh, käme jetzt die Lösung das war die Lösung. Ich habe jetzt mit ls-al mal auflisten lassen, wie sind denn die, ich schiebe das jetzt mal ein bisschen nach oben, damit ihr das seht, wie sind denn die Benutzerrechte des Ordners The Recorder, gesetzt. Benutzerrechte, Zugriffsrechte auf den Ordner, the Recorder, auf Partition 4, das Home-Verzeichnis, sind, und das war der Fehler der hier entstanden ist, ich weiß nicht warum, auf Nobody und No Group gesetzt. Hm. Also sämtliche Benutzerrechte auf diesen Ordner von diesem Benutzer, The Rackrunner sind total falsch. Die haben sich irgendwie verstellt. Kann sein, ich habe von einer anderen Partition aus mal drauf zugerecht gegriffen. Ne? Vielleicht von Magdaia oder Ubuntu 1304. habe versehentlich den Ordner als Rackrunner auf Nobody, No Group oder es ist ein Fehler im System. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war das so. Und deshalb kam The nie rein. Weil er ist in der Gruppe The Runner, Und er ist der Benutzer The Runner, Und kommt nicht mit Nobody und No Group rein. Gut, der Gast kam da rein. Der ist ja so gut wie niemand. Der kommt da rein und sieht das. Gut, das kann jetzt nur der, der Hut beheben. Es nützt mir jetzt nichts, wenn ich von dieser Konsole aus mich als Reconer einlogge und versuche, die Benutzerrechte wieder hinzubiegen. Nur der Root kann das wieder gerade biegen. Glaubt es mir, ich habe es probiert. Gut, wie machen das. Äh, John. Change, Owner, chown Wir wollen the Reconer Doppelpunkt, the Reconer. und wir wollen den Benutzer the Reconer und wir wollen das ganze Rekursiv für die Unterverzeichnisse, das große R bitte. Also, Lösung. Ändere Benutzer, Und zwar Rekursiv für alle Unterverzeichnisse. Auf Benutzer, The runner Gruppe The runner für den Ordner. The runner macht das mal. So, dann ist schon vieles getan. Also, Exit, daraus raus. Äh, Eingabe, macht nichts. Aber ich mache nochmal. So, jetzt stimmt's. Ne? Wir haben The Recrunner, The Rec für den Ordner. The Recrunner. Und jetzt kann sich der Benutzer wieder einloggen. Gut, Sturm half F7. Ich bin Gast. Ne? Ich bin der Gast. Ich melde den Gast ab. Abmelden. Und jetzt kommt unser Benutzer, The Recrunner wieder hinein, wollen wir es hoffen, mit seinem Passwort, das eigentlich immer schon bestimmt hat. Wunderschön, ich bin wieder drin. Wisst ihr, wie ich gegrinst habe, als ich wieder drin war? Gut, ganz so sehr gegrinst habe ich noch nicht, denn ich hatte noch was vergessen. Und zwar, glaubt mir, der Gast kam immer noch auf mein Verzeichnis. Ich musste erstmal mein eigenes Home-Verzeichnis noch mal etwas besser schützen. Also das Verzeichnis von The Rec Runner war noch nicht ganz richtig eingestellt. Und zwar sind die Zugriffsrechte ja, andere auf Dateien zugreifen, auf keiner setzen, dann kommt der Gast nicht mehr rein, schließen. Schauen wir mal, ob das jetzt stimmt. Abmelden, abmelden. Ja, wer hat euch gewusst, ne, der Gast ne, der kann jetzt da nicht mehr auf zugreifen. Ne, muss man erstmal drauf kommen, also ich habe eine Zeit lang gebraucht, da habe ich schon ein paar Zigarettchen gequalmt. So, schau mal, ich bin wieder der Gast, der Gast, Rechner, Home, the Rechner, konnte nicht an, so soll es sein, ne? So, <lacht> Vorher war es genau umgedreht, der Gast durfte alles, scheinbar, der Hut sah gar nichts und der neue Benutzer äh, kam überhaupt nirgendwo rein. Ja, so kann es gehen, aber das war die Lösung. Wer hat es gewusst? Wer aufgekommen? darauf gekommen? Ja, ich musste dieses Problem lösen. Ich hatte das gestern. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Wer sein Admin mal komplett in den Wahnsinn schicken will, der setzt einfach ein Benutzerverzeichnis auf Nobody und No Group. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Vergleiche mit freundlichen Grüßen und Tschüss.